Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorführung in H0. Heute schauen wir uns etwas ganz Besonderes an, nämlich ein Exklusivmodell von Modellbahnunion. Es ist ein Zweier-Güterwagen-Set von der Firma Albert Modell und das werden wir uns gleich natürlich im Detail anschauen. Vorweg gibt es ein paar Informationen zum großen Vorbild. Wir gehen raus auf die Anlage, schauen uns die Fahreigenschaften an und zum Schluss des Videos gibt es natürlich noch mein Schlusswort. Der Fahrplan steht, ich würde sagen, wir legen los. Fangen wir an mit ein paar Informationen zum großen Vorbild. Und das große Vorbild sind natürlich Güterwagen der Familiengattung FAS, nämlich der FAS. So, wofür stehen diese Buchstaben? Man muss sich das so vorstellen, jeder Güterwagen ist äh, unterteilt in spezielle Gruppen. Es gibt die Großbuchstaben, die auf den Wagen auch draufstehen. Das ist sozusagen die Fahrzeuggruppe. Und dann gibt es natürlich kleinere Buchstaben, die dahinter stehen. Die stehen dann für die einzelnen Eigenschaften dieser Güterwagen. Und wir haben hier Güterwagen der Familie F, also F-Wagen. Und was sind F-Wagen? Wir haben ähm, F-Wagen, das sind offene Güterwagen in äh, Sonder Bauart, Sonderbauart deswegen, weil sie haben eine Hochmulde, also relativ weit oben und wir haben hier Besonderheiten, diese Wagen brauchen auch eine 10 Bar Luftleitung, also sprich nicht nur die 5 Bar Luftleitung zum Bremsen, sondern auch eine 10 Bar Luftleitung, sprich die Hauptluftbehälterleitung, weil diese Mulde kann hydraulisch gekippt werden zum Entladen und dieser Entladevorgang wird dann mit besagter Hauptluftbehälterleitung ermöglicht, denn dann wird Luft in Zylinder gepresst und diese Zylinder. Sozusagen schieben dann eine Seite dieser Mulde nach oben und das ganze Gut kann dann seitlich rausrutschen. Deswegen Sonderbauart. Der Kleinbuchstabe A steht für vier Radsätze, auffallend vier Radsätze, und S steht hierbei für eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh. Und die Wagen äh, ermöglichen, wie ja eben schon gesagt, den Transport von Schüttgütern, insbesondere von Bauschutt, Baustoffen oder tatsächlich leicht zu verladenen Materialien, die relativ leicht oben dann natürlich dann eingeführt werden können. Und die notwendige Luft, wie ja eben schon gesagt, für die Kippzylinder werden dann über die Hauptluftbehälterleitung dann ähm, versorgt und die werden dann äh, diese Mulde dann auf einer Seite kippen, was dazu führt, dass der Inhalt relativ schnell dann auch entleert werden kann. Und hier unten sehen wir es auch schon hier. Ich schaue jetzt mal, ob ihr das auch sehen könnt. Moment, ich muss jetzt mal den Wagen kippen. Ja, genau. Hier unten dieser kleine Zylinder. Ich muss auch wirklich sagen, sie sind wirklich sehr schön detailliert, aber dazu kommen wir gleich. Das ist sozusagen der Zylinder, der dann die Mulde dann auch kippen kann. Ja, ansonsten ist äh, der Wagen, oder beziehungsweise die Wagen sind Eigentum von der Firma OnRail in Mettmann. Lustigerweise hier bei mir direkt um die Ecke. Sie äh, sind in einer braunen Lackierung äh, versehen. Wir haben hier UEC Y25 Drehgestelle und die Wagen sind Wagen der Epoche 4. Das war es auch schon grob mit der Information zum großen Vorbild, wir machen weiter mit dem kleinen Modell in 1 zu 87. Kommen wir nun zum Modell in 1 zu 87. Wie kommen die Wagen zu uns? Es ist ein Zweierset der Firma Albert Modell in einer sehr schönen Verpackung mit Styropor-Innenleben, wo die Wagen auch sicher drin verpackt sind. Jeder Wagen hat ein kleines Zurüstbeutelchen, wo drin ist zwei Bügelkupplungen und dann auch die Bremsschläuche, einmal für Hauptluftleitung, einmal für Hauptluftbehälterleitung und dann auch ein Zughaken, den man dann in der Mitte aufstecken kann. Ansonsten muss man sagen, ich habe damals selber meine dreijährige Ausbildung bei DB Cargo in köln gremberg gemacht. Dementsprechend kenne ich mich ein bisschen aus mit Güterwagen, habe diese Wagen auch schon selber hinten am Zughaken gehabt und ähm, es ist wirklich interessant, denn die Wagen sind einer der wenigen Güterwaggons, die eine 10-Bar-Leitung benötigen für die Funktion der Kippmulde und wenn man die dann in Aktion Erlebt, ist es wirklich schon beeindruckend, was da für Mengen an Material schlagartig entladen werden. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ansonsten, die Wagen sind wirklich sehr schön detailliert. Die Aufdrücke sind äh, alle vorhanden und trennscharf, so wie es sich gehört. Hier der Eigentümer on Rail und äh, auch hier unten der Unterboden, wo es ja auch drauf ankommt, dass da alles vorhanden ist. Wir haben die Zylinder, wir haben die äh, Luftreservebehälter, sprich den hauptluftbehälter reserve Druckbehälter, wir haben Bremse, ein Aus, wir haben den Bremsumsteller auch mehrfarbig, sprich da hat man einmal darauf geachtet, dass die Platte weiß ist und die Umschalt Riegel und äh, Hebel, die sind rot, wie beim Original. Finde ich, hat man sehr schön umgesetzt. Das ist Handarbeit. Man hat hier dann natürlich ähm, die dritte, wo man halt auf die Bühne aufsteigen äh, kann. Die hat man hier auch wirklich in Wahngelb gehalten. Das ist auch Handarbeit. Hier vorne die ähm, Riegel zum Öffnen oder zum Verschließen der Seitenwand sind in Gelb gehalten. Also wirklich die Detaillierung und die Kolorierung dieser Wagen sind wirklich hervorragend. Ansonsten, was haben wir? Schauen wir uns die Wagen ein wenig im Detail an. Wir haben hier Wagen in Ausführung Gleichstrom DC. Wir haben eine NEM 362 Kupplungsaufnahme, natürlich mit Kurzkupplungskinematik, das heißt die Wagen kann man schön Puffer an Puffer kuppeln. Wir haben eine Länge über Puffer von 142 mm. Wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das ist R2 bei der Firma Rocco und wir haben, wie eingangs ja auch schon gesagt, das ist ein Exklusivmodell von und für Modellbahnunion in Zusammenarbeit mit F. Naumann. Es ist eine limitierte Auflage. Da sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Wir haben jetzt natürlich noch das Wichtigste für euch, nämlich die Artikelnummern. Dieses Zweier-Wagen-Set exklusiv bei Union findet ihr unter der Artikelnummer 6023. Es gibt einen Ergänzungswagen dazu, auch von OnRail, das ist die Artikelnummer 680003. Diese Wagen gibt es natürlich auch bei uns im Online-Shop. Einfach uns besuchen unter modellbahnunion.com. Fragen zu diesen oder anderen Produkten gerne entweder hier unter das Video posten oder uns eine E-Mail schreiben unter info@modellbahnunion.com. Wir werden uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, allzeit gute Fahrt und tschüss.